Die größte Herausforderung ist ganz eindeutig, dass wir treue Abonnenten auch im Digitalen haben wollen. Da setzen wir natürlich darauf, dass die Inhalte, die unsere Reporter schreiben, jeden Tag Anlass dazu bieten, froh zu sein, dass man uns abonniert hat. Und das ist die größte Herausforderung, da immer besser zu werden und die Haltbarkeit der Abonnenten bei uns im Hause zu steigern. Also Foto ist natürlich bei jedem Beitrag immer Pflicht, gerade im Digitalen und in der Zeitung ähm, funktioniert ein Text auch oft in Kombination mit dem Bild besonders gut, also da sehe ich keine äh, Gefahr, dass da Video äh, in irgendeiner Weise das ablöst, aber Video wird zusätzlich natürlich auch äh, immer wichtiger, auch weil wir dort natürlich sehen, dass die Erlösquellen für uns auch ganz, ganz gut sind. Ja. Ganz gut. <lacht>